Bis jetzt konnte ich positive Erfahrungen sammeln, weil wir die Produkte immer vor dem Training und nach dem Training benutzen, um uns perfekt fürs Spiel vorzubereiten oder fürs Training und für die Nachbereitung, für die Regeneration. Auf jeden Fall bei meinen Füßen, da ich da mehrere Probleme habe und mit anderen Produkten nicht dahin komme, wie mit den Produkten vom Rad. Das ist der kleine blaue Triggerball mit den Füßen komme ich da überall hin und kann meinen Fuß nach der Belastung perfekt entlasten oder perfekt vorzubereiten fürs Training.